Was geht ab, guys? Der Huber wieder mal hier. Und willkommen zu diesem neuen Video. Rast wieder mal so richtig aus. Ähm... Nee, dieses Mal bleibe ich ganz ruhig. Nein, ich werde jetzt ganz chillig bleiben und diese Chips essen hier. Oh Leute, ich habe richtig viel gegessen gerade. Also, die habe ich schon gesnackt. Gesnackt. Jetzt habe ich aber den King aller Kings. Hm. Doritos Roulette Limited Edition Neu Doritos Roulette für die Mutigsten der Mutigen Die meisten Doritos in dieser Tüte haben den köstlichen Doritos Nacho Cheese Geschmack, den du kennst. Aber in jeder Handvoll ist ein Chip so scharf, dass er dich zum Weinen bringen kann. Ist noch einen Chip, wenn du dich traust! Achtung! Einige dieser Chips sind extrem scharf! Waschen sie ihre Hände gründlich nach dem Gebrauch. Nicht für Kinder empfohlen! <lacht> ja gut, <lacht> ich bin ja kein Kind mehr, ne? Let's go, meine Freunde. Nichts passiert. Ich glaube, der ist scharf. ist die Lösung. Ja Mann. Kennt ihr das, wenn ihr die Pepsi Flasche umdreht? Und wenn ihr dann dort is dead lest. Das ist Pepsi und äh, is Dead. Pepsi kann nur der Tod sein. Illuminati. Und hier steht ganz leicht, Lidl. Ich glaube Tom wird sich da nicht freuen. Trotzdem Hashtag Aldi Gang. Ja. Alter, Alter, was machst du denn schon wieder hier? Ich dreh gerade ein Video. Aber weiter. Du mich gerade, ich muss das wieder aufnehmen hier. Ja, das juckt mich nicht. Ich will hier sein. Okay, na dann, dann verpiss dich jetzt mal. Nein, nein, nein. Doch. Ich habe gerade viel trainiert. Ah. Ja, und das ändert nichts. Ich gehe jetzt nicht. Doch. Nein. Alter, du Wichser, das nennt sich Mobbing. Nein, nein, nein, ich gehe jetzt nicht! Oh! Oh! was ist das? Nein! Und probier! Nein! Hört jetzt auf der Stelle aufzuessen, zu essen, okay? Na, lecker! Hey, Moment mal! Obwohl! ist was? Nee nee, ist... ist nichts. Ist weiter. Ah! Ah! Ah! Nee! Ich kann viel Spaß Ja! Ah! Ah! Ah! Ah! Schau mir nicht so größer gemeint! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mir was zu trinken! Ähm, wenn ich's mir recht überlege... Okay... Ich glaube, mir reicht es jetzt mit Pepsi. Ja Leute, dieses Video war wieder mal richtig komisch. Und nein, das Thema Chips ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Denn nächsten Freitagabend gibt es noch etwas zum Thema Chips. Und zu Illy. Und zwar passiert folgendes in dem Video. Ich versuche es so kurz wie möglich zu erklären. Also, ich muss in der Rolle von Illy einfach einen Diss-Track in einer Minute gegen Doritos machen. Beziehungsweise gegen MC Doritos. Das klingt für euch alle bestimmt jetzt sehr komisch Aber ich sag dazu nur, es ist auch komisch Übrigens ist das mein erster alleinstehender Track auf meinem Kanal, nach dem Drain Blazidis Track. Ihr wisst, ich habe in den letzten Videos ein bisschen so Rap reingeschmuggelt Aber diesmal gibt's was komplett musikalisches Also wie gesagt, nächsten Freitag Abends. Wenn euch das Video gefallen hat Dann dreht bitte nochmal nach oben, würde mich extrem freuen Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Natürlich könnt ihr mich auch auf Instagram abchecken Das weiße T-Shirt ist schön für Einblendungen, was? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, der Huber so, begleitet euch, haut rein und Illy sagt Tschüss. Tschau!